Wähler-Landtagsfraktion FRAG-FABIAN Frag Fabian. Servus aus dem weihnachtlichen Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von FRAG-FABIAN dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Maximilianeum. Sonderausgabe deshalb, weil ich einen Spezialgast an meiner Seite habe, den Vorsitzenden des Bildungsausschusses hier im Parlament, meinen Freund und Kollegen Tobias Gotthardt, um uns gemeinsam der Frage von der Eva zu widmen, die uns aus Bärchen geschrieben hat, zum großen Thema bildungspolitischer Art der letzten Wochen, A13 für alle, also auch für die Grund- und Mittelschullehrer. Die Eva, die sich drüber freut, schreibt mir erst nicht und jetzt doch. Wie habt ihr das denn angestellt? Ich denke, weil wir Freien Wähler das ja schon seit Beginn der Legislatur gefordert haben, zunächst nicht damit durchgedrungen sind und jetzt doch. Und darüber hinaus will die Eva dann von uns wissen, wann und wie kommt das denn jetzt? In diesem Sinne, lieber Tobi, dein Zuständigkeitsbereich. Vielleicht würde ich vorschlagen, erklären wir erstmal für alle, die nicht so knietief im Thema sind wie die Eva, worum geht es da überhaupt? A13, 13a, Klasse, Schule, wie auch immer. Und dann zu den weitergehenden Fragen, wann und wie geht's los? Vielen Dank, Fabian. Ja, A13 ist äh, das Einstiegsgehalt eine Besoldungsgruppe im Beamtenrecht. Und äh, während bei uns die weiterführenden Schulen, also Gymnasium, Realschule, ähm, auch die Förderschule ähm, bei ähm, A13 starten, ähm, müssen Lehrkräfte in den Grund- und Mittelschulen ähm, bei uns äh, mit A12, also eine Stufe drunter, einsteigen. Na, die, die gehen dann schon, entwickeln sich weiter, aber der Einstieg ist mit A12. Ähm, dabei arbeiten die Lehrkräfte an den Grund- und Mittelschulen aber äh, mehr als, also haben ein höheres Stundendeputat als die die anderen Schulen von 28 Stunden statt 24 oder 25. Mhm. Ähm, daran erkennst du jetzt schon, äh, da steckt eine Ungerechtigkeit drin, ja eine, eine Lohnungerechtigkeit, die wir ausgleichen wollen. Und das zweite ist, ähm, sehr sehr betriebswirtschaftlich gesehen, wir haben äh, in Bayern grundsätzlich einen Mangel an Lehrkräften, wir haben ihn aber verschärft an den Grund- und Mittelschulen. Mhm. Jetzt, wenn ich wie ein, äh, ein Unternehmer drauf schaue, dann muss ich natürlich Dinge, die, die eine Lenkung in die andere Richtung befeuern, befeuern zurückfahren. Deswegen ähm, die Angleichung auf A13 in den Grund- und Mittelschulen, damit er da wieder mehr Lehrkräfte gewinnen. Also schafft einerseits Gerechtigkeit, äh, zusammenfassen für diejenigen, die das zweite Staatsexamen mitbringen, in genau. Relation zu anderen Lehrerinnen und Lehrern und zum anderen natürlich der Anreiz, jetzt dem Lehrermangel entgegenzuwirken als eine kraftvolle Maßnahme für auch den Grund- und Mittelschulbereich, wo das jetzt eine besondere Herausforderung war. Genau. Und jetzt der bei die Fische, wie hat es geklappt, weil hat uns ja auch schon länger beschäftigt in den vergangenen Jahren, seit wir mitregieren dürfen. Du, ähm, das sage ich mal, man braucht für solche Themen einen oberpfälzer Tickschädel, einen Holzkopf. Ähm, Deinen. In dem Fall. Äh, manchmal meinen, manchmal waren es auch, es äh, war eine Teamleistung von, von, von allen. Wir haben das Thema tatsächlich äh, ja schon im Wahlkampf gefahren, wir haben das Thema erkannt. Ähm, wir haben in jeder der Haushaltsberatungen seit 2018 immer wieder das Thema aufs Tableau gebracht. Ähm, deswegen, weil man das Ganze nicht aus der Kaffee, äh, ähm, Kasse finanzieren kann, sondern das kostet ähm, gerechnet äh, irgendwie zwischen 300 und 500 Millionen Euro pro Jahr, die man zusätzlich braucht. Ähm, und äh, die CSU war immer dagegen. Und ähm, scheinbar hat sich da äh, auch durch unsere Beharrlichkeit äh, ein Umdenken ergeben beim Koalitionspartner, was wir sehr begrüßen. Und ähm, wenn beide dafür sind in der Koalition, dann kann man es umsetzen. Und jetzt setzen wir das um, was wir seit 2018 wollen. Sehr gut. Also kein Pappenstiel aber steht. Dort Tropfen hüllt den Stein in diesem Sinne, glücklicherweise. Und wann und wie geht's los? Letzter Teil, Eva, von deiner Frage. Also, die, was wir haben wollen, ist äh, noch in dieser Legislatur eine klare Ansage. Das heißt, äh, es soll einen Fahrplan geben, damit die Lehrkräfte wissen, woran sie sind. Nicht erst nach der Wahl, sondern vor der Wahl. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen noch in, äh, im Haushaltsjahr 2023 damit äh, beginnen, das heißt im Schuljahr 2023-2024. Ähm, wir wollen auch keine Unterscheidung haben nach Grund- und Mittelschulen, sondern wir wollen bei Grund- und Mittelschulen gleichzeitig beginnen und dann in einem sehr schnellen und klaren Stufensystem äh, möglichst schnell auf A3, für alle kommen. Klingt spitze. Also Eva, A13 für alle kommt nach langen Debatten und es kommt auch schon nächstes Jahr 2023, 2024 als Schuljahr beginnend. Tobi, vielen Dank für den Input von der Spitze des Bildungsausschusses. So viel Eva zu deiner Frage und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt: Frag Fabian. Und in Abhängigkeit davon, was die Frage ist, mit der wir uns dann auseinandersetzen, bin ich schon gespannt, wer dann neben mir sitzen wird. Tobi, für heute vielen Dank. Dankeschön. Danke. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.